Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Gibt es irgendwelche Probleme? Wir haben eine Menge Probleme mit einer Raider-Gruppe. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Meinst du, du kannst sie überreden, uns in Ruhe zu lassen? Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Keine Ahnung. Dieses Mal waren es drei. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkochen haben. Mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Danke. Ich weiß nicht, wie wir sonst mit ihnen hätten fertig werden sollen.